Hallo oh meine Freunde, willkommen, willkommen. Mein Name ist L.G. Das L steht für Liebe und das G für G. Man kennt mich aber auch unter den Namen Big G, wenn du weißt, was ich meine. Du willst also mehr über Liebe erfahren. Oh, mit Liebe. Sie passiert, wenn du die notwendigen Situationen dafür erschaffst und zwar ganz von alleine. Du kannst sie nicht machen, ist es nicht so? Kannst du sagen, jetzt liebe ich dich? Nein, kannst du nicht. Du kannst sie nur passieren lassen. Ganz von alleine. Denn Liebe ist nicht etwas, was du hast. Liebe ist etwas, was du bist. LG! Heute ist das, was du sagst, gar nicht so schlecht. Gefällt mir. Oh, meine Freunde, meine Freunde. Ich sehe, es ist wieder Zeit zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Bom, bom. Wir haben im letzten Teil Liebe als etwas definiert, was sich durch das Dazukommen eines Filters, welcher sich aus Identität, dem Ego und den inneren Willensakten in unserem normalen Alltag als Spektrum zeigt, was sich kompensierende Liebe nannte. Das Wort kompensierend habe ich gewählt, weil hinter dieser Form der Liebe immer ein egozentriertes Verlangen steckt, welches gestillt werden möchte. Wir lieben die Dinge, die uns guttun und uns helfen. Heute wollen wir uns Liebe anschauen, bevor sie sich aufteilt, vor dem Filter. Und ich spreche hier aus meinen eigenen Erfahrungen damit. Das sage ich, weil ich hier betonen möchte, dass es sich hierbei nicht um ein philosophisch abstraktes Konzept handelt. Es ist auch nicht irgendetwas, was nur ein paar Auserwählte haben können. Jeder kann es erfahren, wenn er die richtigen Umstände dafür erschafft. Und das bedeutet dann nicht, dass man in seinem Alltag durch die Gegend läuft und ein auf Liebe, Liebe, Liebe macht und nie wieder negative Affekte hat, zumindest nicht auf Anhieb. Und dennoch, was diese Erfahrung mit dir macht, ist, dich zu verändern. Und je öfter du es schaffst, diesen Zustand in dir hervorzurufen, desto einfacher wird es mit der Zeit, diese Erfahrung auch zu verkörpern. Um dies zu erleben, musst du, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, den Filter entfernen. Diesen mentalen Krampf, dein Ego, einfach mal in eine Weile lösen. Nun, dies wirst du schon mal nicht mit irgendetwas erreichen, was du Tun nennst und höchstwahrscheinlich auch nicht in deinem normalen Alltag, denn da brauchst du dein Ego. Genau genommen kannst du nichts dafür machen. Das Ego kann sich nicht selbst abschaffen. Es kann sich nur selbst erhalten und dazu wird es auch alles benutzen, was es zur Verfügung hat und was man ihm gibt. Ich meine, würdest du für etwas bezahlen, was verspricht dich zu entpersonalisieren? Das ist doch beängstigend, sich selbst loszulassen. Denn was du willst, ist Persönlichkeitsentwicklung und kein Regress davon. Und warum glaubst du denn, dass diese ganze Life-Coach- und Persönlichkeitsentwicklungsschiene so boomt, wo dir gesagt wird und wo du motiviert wirst, du selbst zu sein? Da erscheint es doch fast schon paradox, dass so etwas, was dich entpersonalisiert, eine Persönlichkeitsentwicklung in dir hervorruft. Aber genau das tut es. Und noch so viel mehr als alles andere, was du nur konzeptuell verstehen kannst. Denn was du da unter anderem erfährst, ist was wirkliche Liebe ist. Und wirkliche Liebe ist Selbstliebe. Aber nicht Selbstliebe, wirst du wahrscheinlich zunächst darunter verstehst oder die erzählt worden ist von irgendwelchen Menschen, die irgendwelche Bücher darüber gelesen haben. Dieses ist auch nur ein Konzept innerhalb des Filters, von mir aus nenn es kleine Selbstliebe. Ich werde dir sagen, was wahre Selbstliebe ist. Selbstliebe ist, wenn du in der Lage bist, Liebe in dir passieren zu lassen, nicht für wen oder etwas. Besonders nicht für dich oder irgendetwas oder irgendjemand Spezielles, sondern Liebe an sich, dass aus all deinen Poren Liebe kommt und du nicht mehr weißt, wohin damit. Wirkliche Liebe ist eine Form des Seins, es ist ein Zustand. Das ist Selbstliebe. Und so komisch es auch klingen mag, wir müssen lernen zu lieben. Und das tun wir, indem wir ja erstens darüber nachdenken und zweitens, noch viel wichtiger, es immer und immer wieder erfahren. Wie man so schön sagt, learning by doing, baby. Und dann passiert der Rest ganz von alleine. Den ersten Teil, den kann ich dir bieten. Doch für den zweiten bist ganz du verantwortlich. Sprechen wir also über ersteres, dem Konzept. Und erschreckt euch bitte nicht über meine imperative Wortwahl. Um wirklich lieben zu können, musst du Ignoranz akzeptieren und da ganz vorne deine eigene. Du musst deine moralischen Urteile fallen lassen und deine eigene Menschlichkeit erwecken. Du musst dein Leben mit Liebe betrachten, egal wo du gerade im Leben stehst. Und vor allem musst du nicht auf Liebe warten, dass sie dich irgendwann findet. Du musst sie für dich selbst erschaffen. Es gibt dich nur wegen Liebe. Du musst Mitgefühl und Nächstenliebe für alles haben, was uns gescheitert erscheint, denn es ist sehr einfach abzuwerten, nur um sich selbst zu erheben. Und vor allem musst du Mitgefühl dir selbst gegenüber haben, hab ein bisschen mehr Verständnis für dich. Du gibst dir genau wie jeder andere Mühe, irgendwie klarzukommen, einen Platz in der Welt zu haben und sich verstanden zu fühlen. Wenn dich jemand falsch behandelt, dann macht er das nicht, weil er ein Arsch oder ein böser Mensch ist. Jeder Mensch, der in einem negativ-emotionalen Zustand ist und gerne damit vor anderen rumfuchtelt, wurde selbst einmal eine Verletzung zugefügt. Und er versucht diese mit seinen Handlungen und seinem Tun einfach zu kompensieren. Und du bist dann in der Situation einfach nur seine Projektionsfläche für seine ungehörten Bedürfnisse. Alle bösen Sachen sind nur kompensierende Liebe. Wenn du diese Korruption verstehen kannst, dann kannst du die Menschen an ihren Verletzungen berühren. Vor allem dein eigenes Böses verstehen. Denn wahres Mitgefühl versteht auch böse Menschen. Es versteht Verzweiflung und Hass und behandelt es mit Güte. Es gibt so viele selbsternannte Kämpfer für die Gerechtigkeit und für eine bessere Welt, da ist es leicht zu vergessen, anderen Menschen mit Freundlichkeit zu begegnen. Ich glaube, dass sehr viele Menschen ihre Identität verlieren würden, wenn sie kein Feindbild mehr hätten und sich dann was anderes suchen würden, gegen was sie kämpfen können, nur um wieder eine Identität zu haben. Um dazu in der Lage zu sein, musst du in der Lage sein, dir selbst zu verzeihen. Du musst dir verzeihen, dass du dich machtlos fühlst, dass du es einfach nicht hinkriegst, egal wie viel Mühe du dir gibst, dass du dir ständig sagst, wie dumm und wertlos du doch bist und dass du besser sein musst, immer besser, dass es nie genug ist. Denn das sind einfach nur Ideen in deinem Kopf, die dich genau davon abhalten. Du musst dir verzeihen, weil dir das niemand anderes abnehmen kann. Deine Eltern und deine Mitmenschen werden das nicht für dich machen. Du musst auch niemandem beweisen, dass du es wert bist, verziehen zu werden. Und gerade nicht dir. Du musst dir Liebe nicht verdienen. Du musst dir verzeihen. Und das lernst du, indem du aufhörst, selbstgerecht zu sein. Selbstliebe ist akzeptieren. Alles, was das Leben zu bieten hat. Bewusstsein. Über das Magische der Kreation, die Intelligenz und Schönheit, die in allem steckt. Selbstlos, Vertrauen und Hingabe, nicht in etwas, sondern an sich, das Zerbrechen jeder Grenze, das Leben, nur deswegen gibt es dich. Und auch der Tod, die ultimative Hingabe, zurück wo du herkamst, wieder ins Selbstlose. Und interessanterweise ist jede Arbeit, die du an dir machst, dich in einen liebevolleren Menschen zu verwandeln, ist es nicht so? Man könnte tatsächlich so weit gehen und sagen, dass es ein tieferer Sinn des Lebens ist, und das meine ich jetzt buchstäblich, so liebevoll wie möglich zu sein. Dass das Leben ein Simulator ist, der dir alles mögliche ins Gesicht klatscht, nur um zu gucken, wie sehr du lieben kannst. Liebe ist also nicht nur ein Gefühl, nicht nur was für Pussys, nicht nur Verlangen, Schutz oder Romantik, nicht nur der Affekt durch Bestätigung und vor allem nicht nur auf Menschen begrenzt. Es ist ein Aspekt des absoluten, Baby. Und alles, was du tust, sollte Ausdruck deiner Liebe sein und dich in einen liebevolleren Menschen verwandeln. Sonst verschwendest du deine Zeit.